Hallo liebe Grazerinnen und Grazer, mein Name ist Gernot Kurend, ich bin 49 Jahre alt und seit 2011 in der Holding Graz tätig. Derzeit leite ich in der Holding Graz das strategische Krisenmanagement aufgrund der Covid-19-Pandemie. Wir koordinieren alle Maßnahmen zur Bewältigung der Krise im gesamten Konzern. Wir sind Informationsdrehscheibe im Konzern, agieren dort als Auskunftspersonen und sind auch Schnittstelle zum strategischen Krisenstab der Stadt Graz zum behördlichen Führungsstab. Die größte Priorität im Konzern liegt natürlich in der Aufrechterhaltung der Grundversorgung für die Grazerinnen und Grazer. Und um dies gewährleisten zu können, treffen wir uns täglich im Krisenstab analysieren dort die Lage, entwickeln Szenarien, wie könnte es weitergehen, planen die nächsten Maßnahmen und stimmen uns dann natürlich intensiv mit unseren operativen Bereichen ab. Trotz dieser Herausforderungen ist das Team sehr motiviert und geht davon aus, dass diese Krise in dieser Form auch gemeistert werden kann. So bleibt mir zum Schluss nur ein Appell an Sie, liebe Grazerinnen und Grazer, halten Sie die Schutzmaßnahmen ein. Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund.